Und damit, hallo meine Pokefreunde und Pokenenten, zu diesem grandiosen Spiel, und zwar Pokémon, die blaue Edition. Ich bin so gehypt auf dieses Spiel. Das ist hier mein ähm, 100 Abo-Special, beziehungsweise 150 Abo-Special, und ich bin gerade so mega aufgeregt und gehypt. Und ja, ich würde mal sagen, wir spielen mal eher die ersten 20 Minuten so. Jede Folge wird dann so 20 Minuten, denke ich mal. Und oh mein Gott, ich, man kann so viel über das Spiel sagen. Es ist einfach ein Hit. Es ist einfach 1995 in Japan rausgekommen und 1999 in Europa endlich mal für in der deutsche Version, Edition, äh, Sprache wie auch immer. Von den grandiosen äh, Machern Game Freak und äh, ja, das will ich sagen. Ja, Game Freak macht bis heute noch Pokémon-Spiele und das ist grandios. Und ich benutze Wörter, die ich sonst nie benutze. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, starten wir ins Spiel, ne? Ähm, wo hatte ich A? Hat, hatte ich hier A? Hier hatte ich A. <lacht> Warte, hatte ich denn hier B? Ah, da hatte ich B, okay. Bam. Ja, ah, Gut. Äh, ich will nicht so viel vorab nehmen. Dafür wegnehmen. Äh, Erstmal Tempo 3 äh, an. Und wechselt zurück. Gut. Gut, ich würde einfach sagen, weil ich nicht weiß, was ich jetzt noch irgendwas erzählen soll, labern soll. Fangen wir einfach mal an mit einem neuen Spiel. Und wenn euch das Projekt gefällt, dann ähm, lasst eine positive Bewertung da und ein Kommentar mit... keine Ahnung, ob ihr es magt. Keine Ahnung. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist euch. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ja. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst... Äh, ...habe meinen Ruf, mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Und das habt ihr jetzt nicht gehört. Wie lautet dein Name? Äh... Das war eben mein Handy-Klingelton, sorry. Ähm, mein Name ist... Für die Leute, die neu auf meinem Channel sind, hallo, mein Name ist Mike. Vielen Dank für die Nachfrage. Äh, wollen wir uns Großbuchstaben oder Klein... Ach komm, ich mache das eh immer mit Großbuchstaben, weil dann ist es so besonders. Wenn ich hier unten auf Kleinbuchstaben gehe und dann so Mike schreibe, dann ist es ganz normal, so uncool. Wir machen Großbuchstaben. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, hey Mike, jetzt weiß ich endlich, wie du heißt und Großbuchstaben ist voll uncool. Ciao. Geht doch. Ist mir da egal. Richtig. Dein Name ist Mike. Was ist das denn, weiner? Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Hm. Wie war noch gleich der Name? Dein Enkel? Du weißt den Namen von deinem Enkel nicht? Äh. Nein. Definitiv nein. <lacht> wie kann man nur den Namen von seinem en Enkel nicht wissen? Äh. Uh, nein. Äh. Uh, er heißt... Ich möchte jetzt einen keinen besonderen anderen Namen geben, deshalb nenne ich ihn so, wie der eigentlich heißt. Nicht P, Gary. Aber klein geschrieben, damit der unbedeutend ist. Haha. <lacht> bin ich nicht gemein, Leute. Ich bin gemein, ich weiß. Gary. End. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Mike! Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Da hat Professor Eich sogar recht. Weil ich vergesse habe zu sagen, das Spiel kam natürlich für den Gameboy raus. Deshalb ist es so piepsend und die Qualität, naja, heißt es ist halt Gameboy, ne? Aber man muss sagen, das hier ist das allererste Pokémon-Spiel. So dafür ist es sehr gut, oder ist es das? ist das Spiel mit den meisten Glitches, soweit ich weiß. Und äh, ja, ich werde mal versuchen, hin und wieder mal ein paar zu machen. Zum Beispiel mit Single Glitch und Neo Glitch. Die werde ich auf jeden Fall machen. Nur im Emulator ist ein bisschen schwierig, weil ich habe es auf meinem 3DS und das ist dann viel äh, leichter. Und ja, rennen können wir damit konnten wir da damals noch nicht. Also B bringt hier nichts. Hier Start, hier Start, hier Select. Nein, dieses nicht. Äh, Pokémon. Oh, doch. Okay, geht nicht. <lacht> Wieso? Das ist auch so ein Glitch. Wieso hat ein Pokémon sofort am Anfang hier? Als, äh, Dings. Und man kann hier nicht drauf. Das ist dumm. Mike. Mist, jetzt habe ich euch alle, alle gespoilert. Ihr habt nichts gesehen. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Gut. Äh, was haben wir hier? Mike spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. <lacht> Super Nintendo, das wäre mal cool, wenn ein Classic nicht... <lacht> Wo kam das denn jetzt her? Na ja, egal. Wir gehen mal in den PC und spielen ein bisschen Pokémon. Auf dem Emulator. Item aufnehmen. Welche Item möchtest du aufnehmen? Ein Trank. Eins, Hat er nicht mehr. Trank mitgenommen. Ausloggen. Mann, alle spielen nur COD. Mann, und gehe ich raus. Immer alle nur die Camper. So. Hallo, Mutti. Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Anspielung an so einen echten Film. Wow! Unmengen Bücher über Pokémon. Ja. Toll. Ich, ich habe schon alles gelernt. Ich bin zehn Jahre alt. Also in-game bin ich zehn Jahre alt. <lacht> Und bin bereit für mein erstes Pokémon. Mutter. Achso, das. Achso. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Uh, dann wollte ich da schnell mal hin. Okay, da, da bin ich wieder. Also, ähm, was steht hier? Haus von Mike. Also gehört das Haus mir, oder wie? Tja, die Mutter die wundert nur da, weil. Weil die meine Mutter ist. Ich bin halt nett und lasse sie bei mir leben. Genau okay, so ist es. Nicht andersrum, nein. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Okay. Alabastia, dich erwarten. Aufregende Abenteuer. Eine sehr kleine Stadt. Ich versuche so gebaut Dorf. Wahrscheinlich ist es das auch. Egal. Was hast du zu sagen? Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Boah, tschüss. Das ist aber richtig heftig, du. <lacht> äh, nein. Äh, Items lagern, das war nur damals auf dem Gameboy cool. Was heißt cool? Es war halt auf dem Gameboy damals. Professor Eich, Pokémon Labor. Okay. Das Einzige. Und hier ist die einzige Textbox, die Professor Eich ohne Prof. nennt. Das ist das ist Props. Also hier ist ein Labor, ne? Ja. Hallo. Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Äh, Ich bin Professor Eis Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Seid ihr bestimmt sehr schlau. Ich bin Professor Eisgehilfe. Gehilfe. Ich laber das gleiche. Okay. Oh, Pokémon. Kann ich eins nehmen? Dieses hier sind Pokebälle, die enthalten Pokémon. Hallo Mike, Opa ist gerade nicht da. Okay. Ach, das... Ja, ja. Dann gehen wir mal suchen, würde ich sagen. Obwohl was hier? Was von Gaby? Wieso haben die Kinder Häuser und die Mütter sind nur da, um da zu sein? Bist du die Mutter? Hallo Mike, Gabby wartet im Opas Labor. Ich glaube, das... Also ich weiß, dass es das die Schwester ist, aber hat die kein, haben die keine Mutter oder... Wieso ist das so alles so klein? Wo ist ihr ein Bett? Hinterfragen wir das mal nicht. Eine große Karte. Sie ist nützlich. Und hier ist auch noch eine. Eine Karte. Müsst... Ne, schnell weg. Ich spoiler schon zu viel. Okay, okay. Geh, gehen wir einfach mal weg. Gehen wir einfach mal weg, würde ich sagen. Nach... Sollen wir doch um? Ja, komm ins gras gehen Warte, gehen nicht hier raus draußen ist es gefährlich wenn du pokémon leben im Hohen gras du brauchst eigene pokémon um dich zu schützen komm folge mir ja du warst ja von wo ist er eigentlich gekommen von mir zu hause hat er sich versteckt. egal hinterfragen wir das auch mal nicht Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Warte einen Moment, ich bin vergesslich. Hier, Mike, dort liegen drei Pokémon. Haha, <lacht> sie befinden sich in den Pokebällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Ich hab sie alle verschenkt, wieder. ich habe sie alle getauscht mit äh, Wundertausch, also verschenkt, ihr wisst schon, was ich meine, aber ich gebe dir eines ab, wähle. Halt, Gopa, und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Gaby, Ach, du sollst eines bekommen, aber Mike ist, also kriegt er erstmal eins. Gut, und da ihr schon denken könnt, welches es ist, ist es natürlich, Bisesam. Äh, Leute, das ist, fuck, äh, das ist falsch. Äh, äh, äh, nein. Bieter Samen! Fuck! <lacht> fuck, fuck, fuck. Nein! Wie ihr schon denken könnt, würde ich wahrscheinlich wie Samen nehmen. Was so komisch damals aussah. Aber das tue ich nicht. Aber ich lese mal sein. Dieses Pokémon trägt von Geburt an einen Samen auf den Rücken, damit ihm keimt und wächst. Nein! Was sagt Lumanda? Äh, dieses Pokémon befolgt zu heiße Lebensräume bei Regen, Dampf, die Schwanzspitze von Oh, uh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, da wir Pokémon Blau spielen, ist es klar, dass ich Shiggy nehme. Ich kann so also etwas anderes nehmen, aber ich nehme Shiggy. Einfach. Einfach aus Prinzip. Nach der Geburt bildet sich auf Shiggys Rücken ein Panzer. Es attackiert mit Sprühschaum. Sprühschaum? Oh, Bilu. Oh ja, komm. Ich will mit Bilu angreifen. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Du, du, du, du, du. Möchtest du Shigi einen Spitznamen geben? Klar doch! Und zwar nenne ich es.. S! Gleich kommt die Einblendung. Sk Skröte. Jetzt kann die Einblendung kommen. Ja. Ich nenne es Kröte. Schild Kröte. Ich habe keine guten. Also ich habe sehr viel Fantasie mit Namenbenennungen von Pokémon, aber. Ich bin halt nicht der Beste mit sowas, okay? Aber ich finde, Skröte ist ein cooler Name und äh, passt irgendwie. Ich könnte ihn zwar auch irgendwie so Hydro oder so nennen, aber... Komm, viele sagen Skröte. Jetzt ist auch schon. Was nimmt denn... Wen nimmt er? Jetzt nimmt er Bisa! Ey, voll der Faker! Ich hätte den Bisa nennen sollen, Mist. Ich nehme dieses hier, das ist eh das geilste. Wie erhält diese zusammen Bei uns hat geklingelt, aber ich lasse meine Mutter dran gehen, denn ich habe keinen Bock. Ja und Glumanda? Das ist Professor Eichs letztes Pokémon. Das nimmt er jetzt. Das, das, das ist Rip, Das ist Rippenpeace. Rippenpeace. Warte mal, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. In einem Haus. Yeah. das im Hintergrund hört, die einfach mal nicht. Gabi möchte kämpfen. Gabi setzt diese Samen ein. Ich werde dich zerstören. Und die Hunde im Hintergrund werden mir Kraft geben. Picker Man, Item. Flucht. Flucht. Man kann aus Trainerkämpfen nicht fliehen. Items. Habe ich einen Trank, aber den brauche ich nicht. Pick man, Habe ich nur. Sch Skröte. Was einen komischen Sprite hat. Einfach so ein, so ein Kirby, oder? Oder? Bin ich der Einzige, der denkt, dass es Kirby ist? <lacht> Kampf. Ah, Routenschlag. Für die Leute, die nicht wissen, was Pokémon jetzt ist genau. Es ist eine Art RPG. Also, wir kämpfen mit meinen Pokis. Weiß ich mein Pokémon? Tackle, das greift an. Routenschlag senkt die Verteidigung. Und es trifft nicht anscheinend. Oder? Trifft es jetzt mal? Ja, jetzt. Und das Tackle. Da mache ich mehr, ähm... Schaden. Also die Verteidigung vom Gegner wird gleich gesunken. Du senkst halt. Mach ich doppelt so viel Schaden ungefähr. Aber ich habe Angst, dass er mich jetzt tötet. Wenn der mich jetzt sofort tötet, dann... Ah, gut Heuler. Was heißt gut Heuler, ne? <lacht> Komm schon. Nein! Oh, oh, oh. Lol. Geil. Wir haben gewonnen. Okay. Es kann sogar sein, dass wir den ersten Kampf verlieren. Aber ey, das wäre peinlich. Das wäre echt peinlich. Ja, unsere, unsere Kröte muss jetzt hier rauspacken, was es kann. Größer erreicht, Level 6. Ah, okay. Ähm, Verteidigung ist ganz gut. Mike besiegt Gary. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Mann, das ist eh das Coolste. Was labert der? Bisasam ist eh viel cooler, aber der, der checkt das nicht. Er hat ein Gary. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Opa! Mike! Wir sehen uns später! Ähm, um, ja, tschüss, bis später. Wie auch immer. Was sagst du? Mike, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Okay. Es sieht wie ein Lexikon aus, aber die Seiten sind unschreibbar. Im Briefkasten ist eine E-Mail. Ähm, an alle Pokémon-Trainer. Die Trainer-Elite der Pokémon-Liga wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid. Pokémon-Liga-Leitung Indigo-Plateau. P.S. Professor Eich, bitte melden Sie sich bei uns endlich mal, Sie haben doch Rechnungen. Oh, okay, das da, was ist das denn noch? Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Nein, oh. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus, fragen unserer Mutti Bescheid und dann gehen wir auf unser Abenteuer. Mutti, ich habe ein Pokémon. Ein Pokémon, nicht kommen. das gibt es erst in der zweiten Gen. Mei, du sollst eine kurze Pause einlegen. Äh. Du, du, du, du, du. Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Gerne doch. So, dann kommen wir mal in die Stats schauen. Pokémon. Skröte. Stats. Status. So sieht's aus. Hi. Dieses Gesicht damals von Shigi, das ist echt komisch. Typ Wasser. Es gibt auch Typvorteile, vorteile zum Beispiel, was es effektiv geben Feuer, Feuer ist effektiv gegen Pflanze, Pflanze ist effektiv gegen Wasser. Und es gibt noch mehrere. Äh, was hast du noch so? Tackle, Routenschlag. Äh. Okay, gut. Aber ich speichere, speichere ich gleich mal ab. Aber erstmal gehen wir auf unser Abenteuer. Der ersten Route. Und unser erstes wildes Pokémon ist. Topsy. Ich wusste, dass Taubsi damals scheiße aussieht. Aber das ist doch kein Taubsi. Das ist einfach eine normale Taube. Schaut euch das Gesicht von Taubsi an. Schaut es euch einfach mal kurz an, okay? Wenn die das normal, dann leben wir in einer anderen Welt. Vergleicht das mal mit dem neuen Taubsi. Das ist so cringe, ey. Cringe. Grrr, Komm, den schaffst du. Und die gab es damals doch keinen männlich, weiblich oder shiny... Das wurde alles erst in der zweiten Gen hinzugefügt. Übrigens zweite Gen ist mein Lieblingsgen. Ho, ho, ho. Neben, also, ja. Was haben wir hier noch? Route 1 Alabastia zu Vertania City. Okay. Hi! Ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Also die nächste Stadt. Am besten gebe ich dir ein Werbe Werbegeschenk. Hier, bitte. Ein Trank. Gut, dankeschön. Äh, was ich noch nicht gesagt habe, die Musik ist natürlich genial. Also die, Gen die Musik ist einfach nur... Ja, es ist einfach nur fantastisch. Das ist so viele Kindheitserinnerungen. kommen gerade hoch. Und äh, ja... Habe ich schon gesagt, dass ich das Spiel liebe? Wenn nicht, dann habe ich jetzt gesagt. Ich liebe das Spiel. Ist super. Ich super, ich super. Äh... Ratzfratz. Nicht Ratzfratz. Mussann das White ist für damalige Verhältnisse richtig gut. Sieht sehr nah nach dem Orig Originalen aus, bzw. nach dem neueren. Heutzutage. Sagen wir so. Sieht sehr gut aus. Das kriegt ein Daumen. Daumen hoch. <lacht> gut, was haben wir sonst noch so? Das war der Typ vorhin. Dann gehen wir mal weiter. Lange muss hier keine ja die Route nicht mehr sein. Siehst du die Stufen hier? Du kannst dich hinaufklettern, darf aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Äh, okay, ich habe mich nicht mehr bewegt. Topsi! wildes Topsi! bruh, genau. sollte mal mein Handy klingelstum- äh, ausstellen. Das nervt ist Oh, Windstoß, oh Gott! Jetzt kann es brennlich- brennlich werden ich benutze ein Trank. Ja. Ja doch, komm. Ich will jetzt gewinnen. Was, 13? Oh, ja, ich kann nicht lesen. Sorry. Tackle. <Sie> oh, heute doch auf mit deinen blöden Windstoß. <Sie> so. Übrigens, was damals richtig episch... Also witzig war. Aber totaler... Bullshit ist, das damals, also ich kenne ja Glurak alle, das ist die letzte Form von Glumanda, so ein Feuerdrache. Aber was er nicht kann hier, Level 7. was er nicht kann, ist fliegen. Und mal, wer fliegen kann. Eine kleine Taube namens Taubsi, aber ein riesengroßer Drache namens Glurak, kann das nicht? Wie ihr seht, so geht das. Checkt ihr das irgendwie? Ist da irgendwo eine Logik? Ich glaube nicht. Also, ich, ich würde keine Logik sehen. Erkennen, wie Wir werden sogar den ganzen Pokédex, wenn die, denke ich mal, voll machen. Mal schauen. Das ist doch bestimmt irgendwas, oder? Ne? Nein. Ich habe mich nur in die Falle. Rennen lassen. Und jetzt kommt ein paar im Kampf. Habe ich es doch gewusst. es kommt ein Kampf. Ein Ratteter Terra. Ratteter wird ein Ratteter Oh Mann. Wird das richtig schön. Egal. Ja, wie oft gehst du noch daneben? Volltreffer, ja, genau. Ich gebe dir gleich Volltreffer, Alter. Bah. Ja, genau. Keine Farbe. Das zeigt halt auch nicht an, ob jetzt grüner Bereich, orange Bereich oder roter Bereich. So wie heutzutage. Ein bisschen schwierig. Vor allem wegen den Typen. Es gibt ja. Auch... Damals gab es noch nicht so viele Typen wie heutzutage. Es gibt. Das ist. Ja, ja. Warum? Weil du dich beste. Okay. Gut. Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte, AP, limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon ein Pokémon Center bringen. Denn damals gab es auch kein Ever, was heutzutage eh niemand mehr ähm, bekommt. Denn man kann es nur finden und nicht kaufen, was da Buschett ist. Aber egal. Das ist das Pokémon Center. Und das war damit Schwester Joy. <lacht> Nein, ohne Witz, das ist Schwester Joy. Ich weiß, sie sieht nicht aus wie Schwester Joy. Aber das ist sie wirklich. Und das hier sieht auch nicht so aus. Was hast du zu sagen, du mit deinem Zylinder? Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Hier konnte man damals tauschen und kämpfen. Und hier, ähm, heilen. Da, allerdings, da ich nicht auf den 3D-Spiele. Wo ich dann eigentlich, ähm, lokal. Und so äh, tauschen könnte und kämpfen könnte. Ihr wird das ausfallen. Ja, was hast du zu sagen? Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Was, kostenlos? Das müssen wir mal ausprobieren. Willkommen, Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deine Pokémon heilen? Heilen? Okay, wir benötigen deine Pokémon. Oh nein, gescampt! Nein, Spaß! Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kann jederzeit halt wieder vorbei. Was hast du zu sagen? Äh, Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Okay, der ist richtig am Chillen, der Boy. Gut, Leute, da würde ich sagen, wir chillen hier ein bisschen im Pokémon Center und ich verabschiede mich äh, bei euch. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Like oder einem Kommentar. Egal. Ja, ich mag beides. <lacht> ähm, ja. Dann würde ich sagen, könnt ihr oben klicken für ein Abo oder auf meinen Kanal halt klicken. Links für die nächste Folge und rechts für die Playlist. Haut rein, Leute. Und tschüss.